Hello, hello, hello. Einen wunderschönen Montag Mittag wünsche ich dir, oder wann auch immer du das Video hier, den Beitrag anschaust, ob du mich jetzt hier live erwischt oder das Replay anschaust, wann auch immer. Ich würde gern was mit dir teilen, einen Fehler, den ich in meinem früheren Leben zuhauf gemacht habe, um... Ja, dir das mit auf den Weg zu geben, damit du nicht weiter auch diesen Fehler möglicherweise machst. Und zwar wenn du mich schon länger, wenn du mir schon länger folgst oder auch wenn du ganz neu jetzt hier in meinem universellen Feld bist. Ich habe ja vor 19 Jahren ganz klassischerweise mich neben meinem Job im öffentlichen Dienst Selbständig gemacht. Damals hieß das Mental- und Gesundheitspraxiskraftwelle selbst mit klassischen Praxisräumen auch. Also die Praxisräume hatte ich nicht von Anfang an angemietet, sondern erstmal ähm, ja auch Termine zu Hause wahrgenommen, am Telefon gemacht. Solche Dinge wie Zoom und, und sowas gab es damals noch nicht. Es gab zwar Skype, aber das war irgendwie nicht so in meinem Bewusstsein. Also am Telefon Beratungen, Begleitungen gemacht. Später kamen dann auch Seminare dazu. Dann kamen Praxisräume dazu mit dem Seminarraum, damit ich dann so ganz auch in der eigenen Energie Seminare machen konnte, Begleitungen machen konnte und nicht in diese ja, ich sag mal Hotelatmosphäre eintauchen. Musste oder vielleicht mal erstmal noch die Zimmer klären, energetisch klären mit Räuchern und was auch immer ich das so alles mache und auch gemacht habe, um Energien zu klären. Und dann war ja so der Wunsch oder Ja, der Wunsch war entstanden, aber das Universum hat agiert. Um es jetzt abzukürzen, habe ich dann so meine erste große Online-Veranstaltung gemacht, einen ähm, Kongress, den Lebensfreude-Kongress. Ich weiß gar nicht mehr, 2015 oder 2016 fand der erste Kongress statt, mit damals etwa 7.000 Teilnehmern, ohne auch nur einen Cent in Werbung zu stecken, 50... Ähm, Sprecher waren dabei, viele Sprecher, die du heute kennst, die damals bei meinem Kongress zum ersten Mal überhaupt ein Online, beim Online-Kongress dabei waren. Und so sind ja auch noch weitere Kongresse entstanden, also insgesamt vier, bis ich dann gemerkt habe, ähm, ja, es zieht mich jetzt wieder in eine andere Richtung. Aber diese Kongresse haben bei mir auch dazu beigetragen, dass ich natürlich sehr, nicht nur, wie du das vielleicht auch bist, mir viel Wissen angeeignet habe, autodidaktisch unterwegs war, das war ich vorher schon, ich habe mir autodidaktisch ganz viel Wissen angeeignet, kennst du wahrscheinlich auch von dir, dass du gerne liest, dass du gerne Seminare besuchst, egal jetzt ob online oder offline um noch mehr Wissen dir anzuhäufen, dass du auch ja, vielleicht so ein bisschen eine detektivische Ader hast und schaust, wie machen andere das, um dann einfach zu gucken, wie du das nachmachen kannst. Weil das war so eine Ader, die in mir geschlagen hat. Ich habe geguckt, weil ich auch viele da kennengelernt habe, beobachtet habe, wie die dann durchgestartet sind, wie die sich aus Deutschland abgemeldet hatten, mit der ganzen Familie, auf Weltreise gingen, frei lebten, frei auf der Welt unterwegs waren, sich vor allem so im Warmen aufhielten und solche Dinge. Und habe die so ein bisschen beobachtet, wie die das machen, nach außen, hinter die Kulissen, können wir natürlich nie blicken, aber ich habe halt versucht, das nachzumachen, habe gesehen, okay, der macht das so, ah das ja, scheint gut zu funktionieren, also mache ich das auch so. Dann habe ich bei jemand anderem gesehen, mh, die macht das so, ja, scheint gut zu funktionieren, also dann mache ich das auch so. Und, und, und, du weißt, was ich meine. Das meine ich so ein bisschen mit detektivischer Ader und Dinge nachzumachen. Das kennen wir ja nur zu gut auch, das ist ja in unseren Genen drin. Wir gucken ja äh, als heranwachsende Kinder, wie macht das Umfeld etwas und ahmen das nach. Eines der Gründe, warum wir inzwischen am gewissen Alter anfangen, aufrecht zu gehen und immer auf allen vier, für, auf, auf allen vier Füßen äh, auf dem Boden äh, krabbeln, sondern aufrecht gehen, ja, Weil wir schauen, was macht das Umfeld und das wollen wir dann irgendwann nachmachen. Daher kommt das bei jedem mehr oder weniger ausgeprägt und etwas, was, ich damals so nie, ähm, was mir damals so nie bewusst war, war, dass ich mich damit selbst gebremst habe, dass ich damit meinen eigenen Erfolg verhindert habe, weil ich mich zurückgehalten habe, hatte natürlich auch viel, wenn ich ganz ehrlich radikal, damals schon ehrlich zu mir selbst gewesen wäre, mit meinem Selbstwert zu tun gehabt, dass es mir nicht wert war, das Allerbeste zu gönnen, auch im Hinblick auf die Begleitung. Und so habe ich mir selbst im Weg gestanden. Mit meinem Ego. Manchmal habe ich auch gedacht, ah nee, ich kann mich doch jetzt der gegenüber nicht outen. Ich stehe doch auch schon her und ich sehe zwar, dass die ein bisschen weiter ist als ich, aber mich jetzt dazu outen und dazu fragen, hey, wie hast du das gemacht, ich will auch gerne dahin. Dazu war ich dann manchmal zu stolz, weil ich mir auch die Geschichte erzählt habe, ich kenne das alles, ich weiß das alles, ich kann das alles und ich kriege es auch alleine hin. Und keine Ahnung, was für Geschichten ich mir erzählt habe. Und so habe ich mich letzten Endes selbst zurückgehalten, selbst manipuliert im Grunde genommen und... Ähm, ja, in meinem Sprachjargon ganz viele Ablenkungsmanöver am Start, weil ich mir keine Hilfe gegönnt habe, weil ich Angst teilweise auch hatte, mich zu zeigen, mich zu outen, ähm, Fragen zu stellen, mich wirklich begleiten zu lassen, mir was sagen zu lassen, weil da hatte ich auch immer so eine innere Distanz, mich nicht einengen zu lassen, wenn jemand mir was gesagt hat. Das sind natürlich auch Dinge aus der Kinderstube, Kennst du bestimmt von dir auch, ähm, ich bin dagegen. Wenn dir jemand was sagt, da sind viele Dinge, die auf unserer Zellebene, nur mal ganz kurz zum Bewusstmachen, natürlich abgespeichert sind. Wenn du was machen wolltest als Kind, egal jetzt was, auf dem Spielplatz unbedingt noch die, die Sandkuchen fertig bauen, aber du durftest nimmer. Und im ersten Sinne, dein Herz als Kind hat geblutet, aber du musst es mit deiner Mama heim, weil, warum auch immer. Also, das ist jetzt nur mal ein Beispiel von, von, von vielen hunderten, wahrscheinlich so taus-, sogar Tausenden, was in unserem Zellbewusstsein abgespeichert ist, wo wir dann uns nichts sagen lassen wollen, so ein inniger, so ein innerer Kritiker haben, ich bin erstmal dagegen. Ja? Man könnte das im Fachjargon auch so als Gegenbeispieler. Gegenbeispiel. Sortierer bezeichnen. Also, wenn man mir gesagt hat, mache es so und so, war eine Instanz in mir, bin dagegen, auf gar keinen Fall, ich mache das anders. Ich kriege das auch alleine hin und und und. Du weißt, was ich meine. Wenn dich das so ein bisschen wiederfindest, dann äh, ja, kannst du wahrscheinlich ganz viel damit anfangen. Und so habe ich wirklich ganz, ganz lange meinen eigenen Erfolg in der Richtung auch ver verhindert. Ähm, waren zwar Lichtblicke da, es geht in die andere Richtung, aber letzten Endes, Stillstand, bin nicht weitergekommen, weder mit meinem Business, ähm, noch natürlich auch finanziell, weil das alles nicht so rund gelaufen ist, geschweige denn, dass ich hätte ansatzweise auch finanziell darüber nachdenken können, äh, jetzt wirklich mal zu kündigen, und um durchzustarten, ja, so habe ich mir selbst wirklich im Weg gestanden. Und warum teile ich das so offen mit dir? Schau mal, wo du dich da... Und sei bitte ehrlich zu dir. Sei bitte radikal ehrlich zu dir. Einladung. Du musst es niemand anderem erzählen. Ja, auch mir nicht. Aber sei radikal ehrlich zu dir selbst. Wo, in welchen Bereichen erkennst du dich da wieder? Wo es dir genauso geht, wo du schon mal gedacht hast, ich würde mich ja gerne begleiten lassen, aber... Ich habe jetzt Angst, in mich zu investieren. Ich habe jetzt überhaupt Angst, so einen Betrag in die Hand zu nehmen, in mich zu investieren. Ich habe Angst, wirklich in meine Seele hineinschauen zu lassen von einer Mentorin, die genau weiß, was bei mir los ist und die genau das erfährt und die mit mir natürlich aber auch die Dinge löst, damit ich da mal in dem freien Leben auch ankomme, wo ich glaube, ich bin es auch nicht wert, ich muss es alleine schaffen. Ich bin es nicht wert, mich begleiten zu lassen. Und solche Dinge, sei da mal Einladung radikal ehrlich zu dir. Und ich glaube, du kennst es auch nur zu so gut, dass du schon seit geraumer Zeit das Gefühl hast, dass in deinem Leben mehr möglich sein muss, als das, was du bis eben lebst. Schon ganz viel Wissen dir auch angehäuft hast, ganz vielseitig interessiert bist und auch schon ganz vieles ausprobiert hast, vielleicht auch schon im Rahmen einer Selbstständigkeit ausprobiert hast, aber es hat alles nie so gefruchtet, wie du es gerne hättest. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, vielleicht, nur vielleicht, ganz gut, dass du diese Mauern mal brichst, dass du diese Mauern wirklich mal vernichtest und diese Schranken mal aufmachst, dass du es dir wert sein darfst, dich begleiten zu lassen, dass du es dir wert sein darfst, dich zu outen, dass du dir wert sein darfst, dir wirklich helfen zu lassen und dir auch eingestehst mit den Denken, mit der Denkweise wie bis eben, mit der Handlungsweise wie bis eben, mit dem Ausprobieren wie bis eben, bist du ja immer noch nicht dort angekommen, wo du gerne hin möchtest. Und das ist etwas, was alles verändern wird, wenn du das löst, diese Schranken aufmachst, diese Mauern mal einbrichst, wie bei einem Auto, metaphorisches Beispiel, du wolltest von München nach Hamburg fahren, hast dich einfach ins Auto reingesetzt und bist die letzten Wochen, Monate in der Gegend rumgefahren, bist aber immer noch nicht in Hamburg angekommen, geigst irgendwo noch auf den Straßen rum. Rein metaphorisches Beispiel. Und wenn du jetzt um die Ecke abbiegst, holst du ein Navigationssystem, installierst das in deinem Auto und gibst Hamburg ein. Wie rasch bist du dann in Hamburg? Ziemlich schnell. Dauert nicht lange. Und genauso kannst du dir das vorstellen, wenn du dich dafür begleitest, jetzt zum Beispiel in Soulmate Life zu springen, wo ich ja, nicht nur ich alleine, sondern auch ein Team verbirgt sich ja dahinter, äh, an deiner Seite ist, wo wir alles gemeinsam machen, wo wir deinen Seelenplan entdecken, Deine Mission erkennen, deinen Seelenberuf daraus kreieren und alles, was es dann dazu an, an Techniken braucht, um auf die Bühne deines Lebens zu gehen, inklusive deiner, deiner Präsenz, wie du dich zeigst, mit ähm, allem, was es dazu braucht, deine eigene Community aufbauen, mit Webpräsenz und alles, was es wirklich dazu braucht, das machen wir dann einfach ja alles auch gemeinsam. Das ist das Ergebnis nach zehn Monaten. Nur entscheiden darfst du dich natürlich. Entscheiden kann niemand anderes für dich. Weder ich noch sonst jemand. Du darfst dich selbst dafür entscheiden. Und ähm, das Ding ist auch, solange wir uns nicht entscheiden, kommen wir ja nicht weiter. Dümpeln wir darum, Stehen wir entweder mit dem Auto da und wissen nicht, weiter, wohin, oder wir fahren halt einfach irgendwo in der Gegend rum. Und vor allem, ein ganz wichtiger Aspekt, die Dinge, die auf der Zellebene abgespeichert sind, im Unbewussten, das ist der Grund, warum es so wichtig ist zu wissen, es gibt das Bewusstsein, das Unterbewusstsein, mit dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein können wir alle, wenn wir uns ein bisschen Wissen angeeignet haben, wie du ja auch schon wunderbar mit uns selbst arbeiten, Themen schon mal auflösen und wissen, aha, das hier ist jetzt nicht gerade förderlich oder das und das darf ich jetzt machen. Aber die Dinge, wie beim Eisberg, die im unbewussten auf der Zellebene abgespeichert sind. Das ist wie bei einem Eisberg das größte und das sind die Dinge, die wir selbst nicht sehen. Da brauchst einfach jemand an der Seite, der mit dir das aufdeckt, löst, transformiert, damit du auch wirklich in dem freien Leben ankommst. Anders ausgedrückt, die Themen, die Blockaden, die Verhinderungsmuster, wie auch immer du es nennen möchtest, das gilt es auch aufzulösen, damit du auch wirklich, metaphorisch nochmal gesprochen, von München nach Hamburg kommst, also in dem freien Leben ankommst, von dem du vielleicht schon seit deinem 18. Lebensjahr träumst, dass du frei auf der Welt unterwegs sein möchtest, dass du dir keine Gedanken um Geld machen möchtest, dass du hell und voll guter Energie morgens in den Tag starten möchtest, dass du deine Family mit im Boot haben möchtest, frei leben möchtest, was auch immer für dich dazugehört, online arbeiten möchtest, offline und online oder was auch immer. Das sind ja alles die Dinge, wo du nur ganz gezielte Begleitung beim Soulmate Live bekommst. Nur entscheiden darfst du dich. Entweder weiter zu träumen oder noch nicht mal, wie das bei mir ja früher auch schon mal der Fall war, dass ich schon gar nicht mehr wusste, was sind denn meine großen Träume. Da hatte mein Mentor damals an mir auch ganz schön zu knappern, in Anführungsstrichen mir mal beizubringen, wieder groß zu träumen, weil das alles wie so ein Damoklesschwert schon über mir lag und ich mir das schon gar nicht mehr erlaubt habe. Und ja, Wahrheit, du bist nicht hierher gekommen, um die Dinge zu machen, die du bis eben machst, sondern du bist hierher gekommen, weil du eine Botschaft mitgebracht hast und andere Dinge machen wolltest, eigentlich. Du erzählst dir nur bis eben die Geschichte, das ist halt so, ich kann es nicht ändern oder und und und, was auch immer. Du darfst, wenn du möchtest, wenn dich das irgendwie anspricht, wäre jetzt der Zeitpunkt, mal was zu verändern. Guck mal, das Jahr hat erst angefangen, habe ich eben gedacht, als ich das Datum geschrieben habe, wir haben heute schon den 30. Januar ist schon vorbei, so gut wie. Wie willst du aufs Jahr zurückblicken? Dass du dich wirklich committest, wirklich jetzt mal in die andere Richtung gehst? Oder am Ende des Jahres wieder denkst, ah, hätte ich doch nur. Eines der Dinge, was bei mir den Motor wirklich mal ange angeworfen hat, ich habe mir gesagt, ich will nie wieder denken, hätte ich doch nur, sondern ich habe die Kurve gekriegt. Ich habe mir das Leben meiner Träume erschaffen. Das kannst du auch. In diesem Sinne, schreib mir eine PN und dann lasse ich dir gerne weitere ähm, Infos zukommen zum Soulmate Live, wo wir dann erstmal sprechen können über den Messenger. Wo du stehst, wo du hin möchtest und wie genau dann so eine Begleitung auf dich abgestimmt ausschaut, damit du da mal ein bisschen mehr auch Einblick hast. Und nicht die Katze im Sack kaufst, sondern erstmal genau weißt, was dich erwartet, wie die Begleitung ausschaut und auch ein bisschen mehr Gefühl bekommst, wie es ist, wenn ich da intensiv an deiner Seite bin und wir alles gemeinsam weitermachen. In diesem Sinne. Mua. Ciao, ciao. Ich freue mich auf dich.